Ich kann ja mal mit einer Frage anfangen, für wie viele von euch oder für wie viele von Ihnen spielt Umweltschutz wirklich eine, eine wichtige Frage im Alltag? Ja, das, das sagen sehr, sehr viele Menschen. Das Problem ist, dass viele Menschen das nicht sehr ernst nehmen. Ja? Man kriegt das natürlich regelmäßig in den Nachrichten mit, dass man Fernseher ausschalten soll, wenn man nicht braucht, Licht ausschalten soll, wenn man es nicht braucht, den Wasserhahn nicht unnötig laufen lassen soll, dass Einwegprodukte schlecht sind und in der Hinsicht hat eigentlich jeder Jugendhackteilnehmer ja heute schon gesündigt, weil wir von Einwegtellern gegessen haben. Und ja, mit unserem Projekt wollen wir halt die Leute oder den Leuten bewusst machen, dass man Umweltschutz auch in den Alltag integrieren kann, weil viele wissen, was sie machen müssen, aber das halt noch gar nicht an ihre täglichen Gewohnheiten angepasst haben. Deswegen wollen wir alle Menschen zu Umwelthelden oder Umweltheldinnen machen. Ja, und wie wollen wir eigentlich die Welt verändern? Also wir haben ein Programm entwickelt, was eine Umfrage erstellt zu verschiedenen Fragen äh, zur Natur und zu verschiedenen Fragen der Nachhaltigkeit, wie man sich da so verhält. Und die füllt man als Benutzer jeden Abend aus und kriegt dann von unserem Server dann einen Score zurückgeschickt. Dieser Score reflektiert dann auch mal, wie nachhaltig man überhaupt lebt und wie gut das für die Umwelt ist. Und mit diesem Score kann man nicht nur das angeben, sondern man kann sich auch mit seinen Freunden vergleichen und gucken, wer nachhaltiger lebt und wer am meisten für die Umwelt tut. Und wie das Programm genau funktioniert, erklärt euch jetzt Ron. Also um, wir haben sozusagen noch ein kleines Konzept, das, man, das gibt auch Badges, einmal den Umweltsünder oder, halt Umw oder auch Umweltsünderin und dasselbe gibt es auch für Umweltheld und Umweltheldin, nämlich wenn man halt sehr, sehr gut zur Umwelt ist, dann kriegt man Badges und die Badges kann man dann sozusagen, das werden wir auch noch hinzufügen, teilen und halt der Welt zeigen, okay, ich bin gut für die Umwelt, ich mache was und ich brauche jetzt meine Freunde an, genauso gut zu sein. Und genauso ist es, wenn man sagt, oh, nö, diese Woche war ich ein Umweltsünder und dann ärgert man sich halt drüber und will nächstes Mal in der nächsten Woche besser sein. Und ähm, dazu haben wir eigentlich das ganz simpel gehalten. Wir haben sozusagen einen äh, Client, in dem Fall ist ein Python-Client, der mit einem ähm, Web-Server kommuniziert, der in PHP geschrieben ist. Und um euch zu zeigen, wie das Ganze so funktioniert, ähm, zeigen wir euch kurz eine Demo. Also so sieht es dann aus. Und dann muss man die ähm, Antworten einfach auswählen. Ihr seht es ja jetzt hier wahrscheinlich an Bord, zum Beispiel, ich habe heute das Licht kein einziges Mal angelassen, bin heute kein Auto gefahren und habe heute das Fahrrad benutzt, nämlich einmal. Habe ich heute Einwegprodukte benutzt, ja, auch einmal. Fleischkonsum habe ich heute noch nicht gegessen. Und dann sieht man hier unseren Score, also meinen Score, nämlich 38. Mein Name ist gerade in dem Fall Sabine, weil wir das so genannt haben, aber das kann man immer ändern. Hier hat man unser Online-Portal, wo man dann sieht, okay, ich bin ein Nature Hero, das heißt, ich habe was Gutes getan für die Welt. Und dann kann man hier nochmal sehen, meine Ergebnisse, okay, ich habe mich jetzt stark gesteigert. Oder man kann auch nochmal dann vergleichen mit anderen Leuten. Und da gibt es eine Tabelle und hier sieht man auch nochmal, okay, ich bin ein, ich bin ein Umweltheld in dem Fall. Oder Sabine wäre in dem Fall eine Umweltheldin, weil sie eine Frau ist. Und äh, hier kann man sich auch vergleichen und anspornen. Und jetzt wird euch Nils noch was zu dem Ausblick sagen. Ja, wir würden das Ganze gerne noch um den Chatbot erweitern, den, oder der einen einfach abends um 18 Uhr anschreibt, dass ich mir halt keine App installieren muss, sondern quasi eine Benachrichtigung bekomme und gleich die Umfrage ausfüllen kann und die Werte erfassen kann. Das haben wir jetzt an dem Wochenende nicht hinbekommen. Wir haben uns da erstmal auf die, auf die Grundfunktionalität beschränkt. Aber das wäre was, was jetzt in Zukunft noch kommen könnte. Wir möchten uns einmal bedanken bei unserem Mentor David, der uns insbesondere bei den Python-Sachen sehr weitergeholfen hat. Und auch einmal bei allen, die das hier organisiert haben, dass wir hier sein können und das hier machen können.